Heute ja, mache ich einmal CM Rip mit dem Rad unsicher. Ich hoffe, das kann man sehen. Und ja, möchte euch ein paar Eindrücke von Siem Rip in Kambodscha ja, übermitteln. Ist ein ganz ein liebes Städtchen, man kann, gut, man kann gut essen da. Ist auch super zum Ausgehen in der Pub Street. Und ja. Macht Spaß. Also, die Stadt am Fuße von Wat ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Aber schaut es euch einfach an. Ja, es ist recht lässig hier mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es ist eine wirklich schöne Allee. Und ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt ins Rohrmuseum schauen, wenn ich ihn find. Und um 7 Uhr muss ich dann mit dem Hostel sein, weil da geht mein Bus nach Sionogville, in den Süden von Kambodscha. Es sind noch, glaube ich, 14 Stunden Busfahrt, aber es sollten Liegesitze sein. Ich lasse mich einfach überraschen. So, um die Mittagszeit ist da eigentlich ganz ruhig, weil es auch nicht so viel Verkehr auf dem Moppet halt und die fahren aber relativ langsam hier also man hat eigentlich nie einen stress das in Thailand ein bisschen anders da fahren sie ein bisschen schneller aber leider ist es für Ausländer eigentlich verboten ein Moped auszubohren und ja ich muss das nicht unbedingt herausfordern da mit der kambodschanischen Polizei Kontakt zu haben Hammer, es ist möglich, also man kann schon ausprobieren. Was ich cool finde, ist, die Weihnachtsdekoration hier ist echt der Hammer. Also, äh, die sind Buddhisten, haben eigentlich mit dem Weihnachtsfest überhaupt nichts am Hut, aber, ja, Business ist Business, man sieht die Dekoration überall, also, Vorne, ich meine, das ist jetzt ein Hotel, aber so im städtischen Bereich sieht man zwischendurch Weihnachtsdekoration. Echt unglaublich. Ja, das ist der Wat Kesaram-Tempel hier in Siem Reb. Wie gesagt, vorne habe ich gerade noch die Weihnachtsdekoration gehabt. Hier ist der buddhistische Tempel. Das schaut aber echt super aus. Vor allem mit dem Turm da in der Mitte. So hätte ich jetzt den im Buddhismus noch nie gesehen. Vielleicht gehört der eher in den Hinduismus, keine Ahnung. Aber müsste man nachschauen und nachlesen. Äh, der Tempel hat extrem färbige Wandmalereien, also Decken- und Wandmalereien, unglaublich. Aber, ja, hat schon ein bisschen was Kitschiges eigentlich. Und dann sehr großen Butter. Alter, falls man das so nennen kann. Dass es weihnachtsdekorationstechnisch noch kitschiger geht oder überhaupt kitschig sein kann. Ja. Irgendein Weihnachtsschloss mit Rentieren, total verschneiten Weihnachtsbäumen, Überschrift Happy New Year. Unglaublich eigentlich, aber ja, wenn es gefällt. Was haben wir da? Mitten eigentlich noch oder kurz außerhalb vom Stadtgebiet der ganze Wasserbüffelherde. Die grasen da ruhig. Da sieht man auch, warum die Wasserbüffel heißen. liegt im Wasser. Ich glaube, die machen das einfach so wie die Elefanten, dass die Haut schützen vor Parasiten. Das ist Schlamm. Bauen. So, jetzt bin ich da wieder einmal vorbeigefahren, aber ich habe da hinten gleich wieder gefragt. Also, da, das ist das Zeichen zum Kriegsmuseum: CM am Rip Kriegsmuseum. Die einfach dieser so ein Schotterweg. Also, vielleicht fahrt ihr dann nicht vorbei, wenn ihr euch vorher das Video anschaut. bin einfach schnell mit dem Radl unterwegs gewesen. <lacht> so, jetzt bin ich da am Wahlmuseum. Da stehen schon ein paar Geräte rum. Mal schauen, ob sie es sich auszahlt. 5 Dollar sind Eintritt. Ja, muss man einfach überraschen. Da sind schon ein paar geile Geräte dabei. Das ganze Waffenarsenal. Also der Kambodscha-Krieg war ein Bürgerkrieg. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen. Hat von 1970 bis 1975 gedauert und äh, war zwischen den roten Khmer und den Regierungsgruppen. Die roten Khmer waren die Kommunisten und im Prinzip war da auch der Hintergrund, dass der Vietnamkrieg, dass die Vietnamesen sie über den Osten quasi die Versorgung sichern wollten und, ja, und die Amerikaner haben dann wieder teilweise die anderen Regierungstruppen oder die, die Kommunisten unterstützt und, ja, und deswegen war das, hat das eigentlich dann so lange dauert, die ganze Krise da und im Prinzip wie immer wahrscheinlich war nur irgendeine Geldmacherei dahinter. Man sieht, was da an ja, ausgeschlachteten Panzern und Fahrzeugen herumsteht. Da sieht man so einen Minenfeld mit Stolperdraht anscheinend. Gut mitten im Dschungel muss man das nicht sehen. Ah, da sind drei Minen drin. ist nicht lustig glaube ich. Das meiste Kriegsgerät, was da rumsteht ist aber made by USA oder SSR. Da haben wir halt die Russen, für denen das ausschaut. Ja, ja das Kriegsmuseum da. Ja, ich glaube für Fans von Panzern und Gewehren und Krieg, sage ich mal, auf alle Fälle sehenswert. Für alle anderen kann man sich anschauen, muss man nicht. Ich war da jetzt vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, Stunde, durchgeschaut und jetzt geht es weiter, wieder ins Zentrum von Sienbrieb. Oh. Es wird immer wärmer, da sind fünf Kilometer da raufradeln zu dem Wohnmuseum, schon schön anstrengend gewesen. Und ich glaube, das ist beim Rauffahren also beim Rausfahren eher bergab gegangen. Jetzt geht es ein bisschen bergauf, ich bin mit meinem tollen modernen Citybike mit einem Gang. Macht dann schon Spaß. Sonnencreme wäre vergessen einzuschmieren, aber wieder einen Sonnenbrand dann wahrscheinlich. Weil, was so ist. der schmiert, der verliert. Oh. Ja, aufpassen, der fahren da einfach raus. Okay. Ja, das ist einer der Hauptstraßen da im See und schon zur sagen. Man heißt es nur wenig Verkehr. Äh, der Hauptverkehrszeit wie immer Zeit halt von Moped. Und es ist egal die Richtung, was für Richtung das fahren wird. In die Gegenrichtung wird noch ein bisschen langsamer gefahren. Also. Das muss man sich einfach freuen. Ja. Oh, das ist das Partyzentrum vom Seenrip, die Pub Street. Ja. Mir ist leider gesundheitlich nicht ganz so gut gegangen, also ich hätte auch keinen Alkohol trinken können, war dann auch nicht unterwegs. Aber was ich so gesehen habe, ist wirklich lässig am Abend da. Nicht ganz so extrem, wie es jetzt vielleicht in Thailand umgeht, in gewissen Zentren. Äh, ja, auf alle weniger Prostitution, sage ich jetzt einmal. Und doch einige einiges Empathie, was da geboten wird. der Stand, also ich kriege eh schon wieder einen Hunger. Ich glaube, ich werde dann gleich mal eine Kleinigkeit essen müssen. Mhm. Da vorne links ist die Markthalle, die, die alte Markthalle, die neue. Was Das habe ich nicht gesehen, da gibt es so Containermärkte. Oder vielleicht ist da der Neidmarkt, Ich glaube, ich werde jetzt meinen Boliden packen und dann noch mal eine Kleinigkeit zwicken. Ah, noch duck, Tuk, Bicycle! Board. Die Muscheln sieht man überall, ich brauche sie irgendwie nicht essen. Das sind die getrockneten Fische und ich glaube, dass diese Wieschler aus Fisch gemacht werden. Die habe ich schon vorher mal gesehen. Ich werde schauen, ob ich das Video noch ansehe, das werde ich dann hinten noch einhängen. Also, ich habe gesehen, wie sie getrocknet werden. Ich muss es nicht haben, ehrlich gesagt. Dann müssen wir mal einmal Schluck gelassen einmal aus dem scheinen Fluss. Ich weiß nicht, was da tun, der uns Fisch trocknen da vorne. Mal gleich wie da. Schaut sehr geschmackig aus. Ich weiß nicht, ob ich das probieren muss. Aber das Gemüse schaut geil aus. Mmh. Also die Marktgänge, da sind sehr breit, gerade dass ich durchkomme. Gut, dass ich nicht viel zu viel zugenommen habe. Das ist der Drogeriemarktstand. Da kriegt man alles, von Waschmittel, Waschmittel. Ja, Zahnpasta. Der DM von Kambodscha. Jetzt geht es ganz geschäftig zu. Beauty Salon. <lacht> ja. Da in Ventura machen, ist sicher lustig. <lacht> so, Im Zentrum von Siem Reap. Wir haben da wirklich ganz nette Gebäude. Alles so also im Kolonialstil. hätte ich jetzt immer gesagt. Tolle Restaurants. Von sehr günstig bis auch gehoben. Also, kann da auch relativ teuer essen so, im Zentrum von Siem Reap die haben da wirklich ganz nette Gebäude also alles so im Kolonialstil hätte jetzt immer gesagt tolle Restaurants von sehr günstig bis auch gehoben also kann da auch relativ teuer essen Und das ist wirklich ein gemütliches Städtchen also es sehr viel aus, und, äh, aber Was dennoch, dennoch äh, kommt es irgendwie gemütlich rüber. Ja, da gibt es die verschiedensten Suppen. Die verschiedensten Fischvariationen. Hallo! und in Kambodscha ist es gar nicht einfach, dass man sich für was entscheidet, wenn man mal schaut, wie dick die Speisekarten sind. Äh, ja. Ein Katalog hätte ich fast gesagt, aber es ist alles klasse abgebildet, alles auf Englisch zumindest einmal. Heute wird es einmal Fried Rice with äh, Chicken sein. Ja. Irgendwie kostet Reis. Ja, das ist Fried Rice with Chicken, also gebraten Reis mit Hühnerfleisch. Ja, kleine Portion, genau richtig für zum Mittag. Das gute Nachspeise: eine frittierte Banane, weil ausgehend der nicht wirklich was. Danke. Schaut sehr gut aus. wir die Ah, die Kochbanane ist gut. Ja, frittierte Banane. Keine Ahnung. Ist genau, es ist eine Banane frittiert. Ich bin jetzt im Ili Café. Das beste Kaffee weltweit, meiner Meinung nach, auch in Kambodscha. Und da kann ich mir jetzt einen guten Kaffee dazu. Ja, die Reis, äh, Kokosnuss, Pussat oder was das waren, ja, sind nicht unbedingt so meins. Sind nicht schlecht, aber ja, so die Dieten Bananen waren einfach nur ein Klasse. Leider habe ich das Stand nicht mehr gefunden, die sind auch anscheinend weggefahren. So, jetzt geht's zurück aufs Zimmer und ein bisschen relaxen. Dann auf dem Bus warten nach Sianoqville. Dann geht es weiter in den Süden Kambodschas. No, das Partyzentrum hier. Ja. Die Bierpreise da, echt ein Hammer. Echt. Ich muss sagen, das See im Rip hat mich sehr positiv überrascht. Der Bierlieferant ist auch schon unterwegs. Da gibt es die guten Grillstandl aus der Frittier-Sektion und da vorne wird wieder wie grillt. Mal schauen, was die da so haben. Hallo! Chicken! Frog! Fish. Mm. Ah. So, für alle, die nicht treten wollen, da kann man sich auch diese Elektrofahrräder oder Bikes ausbauen, kosten 10 Dollar am Tag. Man kriegt eine Mappe dazu, wo man überall laden kann. Man kann auch ein Covato mit besuchen. Also richtig toll. Green E-Bike uh, CM Rip. Ja, einfach googeln. Ihr werdet schon finden wo das ist. Ist ziemlich, ziemlich im Zentrum noch von CM Rip. Das ist ein aufpassen. So, da sind wir um die... Ja. Food für die Einheimischen anscheinend. Ja. Wow. Ja. So, wenn's Abend zugeht, wenn es dann abends zugeht, und die Sonne ein bisschen schräger steht, dann hat man überall sehr schön Schatten in der Stadt. Das, das, irgendwie ist das voll möglich da. Jetzt nachdem ich am Abend heute wegfahre, da mir ein bisschen hätte ich noch ein paar Tage länger bleiben können. Aber ist okay, vielleicht komme ich ja eines Tages wieder mal. Sicher nicht ausgeschlossen.